Der Kuckuck ruft das Kindchen Guck, Guck, Guck, Guck, Guck, Guck. Jetzt hat ihn gefunden mein Kindchen klein. Jetzt können sie fröhlich beisammen sein. Guck, guck, guck, guck, mein Kindchen klein. Guck, guck, guck, guck, mein Kind.